Hey, und das Ding ist irgendwie der Oberhammer. Ja? Strom aus deinem Blumentopf. <lacht> Na gut, das ist ein Kupfer und ein Zinkstab ist das, glaube ich. Ne? Und dann halt, also bei mir sind gar keine Pflanzen drin. <lacht> Einfach nur Erde und Wasser. Naja, aber das Prinzip, das kennt ihr ja schon zur Genüge. Ne? ist nichts so Neues. Trotzdem schönes verblüffendes Spielrei Ding. Ja. Schön, Rekord, in 8 Minuten schaffen wir. Ach, du sah Durst Mal gucken. Mal schauen. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Wow, oh, so hatte ich es noch nie gehabt. Das sah Durst Kreis, Du hast die Menschen in 2 Minuten, in zwei Minuten hast bestimmt schon, ne? Heftig. Hey, das kriegt das also euer Baby alles mit, ne? Das wisst ihr. Ja. Oh. Die Schwingungen. Aber sie sind noch nicht ungesehen, mhm. Klar. Echt? Krass. Mhm, mh, mh. Das sieht gut aus, der Versuch. Das sieht wirklich heftig aus. Und vor allem war es alles ein reif, ne? Ja! Oh, Dursten, ich glaube du hast die 8 Minuten, oder? Ach doch mal, jetzt machen wir nur noch 10 Minuten. Mhm. Warte, bin ich bin Eier und Scheiße. Mhm. Alter. Oh, und ist sogar wieder gelandet. Krass. <lacht> das ist sogar wieder gelandet, das muss Ey, Du musst doch einen Millimeter drüben die, die, die den linken Fuß hochziehen. <lacht> Weil da, ist, da kommt uns langsam hier rüber zu. Ja? Hm, das hat man gesehen. Du musst den, den, den, den hinteren Fuß noch ein bisschen Millimeter justieren. Aha. Der kommt nämlich mit der Zeit immer mehr zu uns. Okay, das ist eine gute Einstellung. Das Ding wird hier nie wieder bewegt. <lacht> <lacht> der hat ja nie wieder einen Vorführeffekt. Aha. Aha. Mhm. Guck, siehst du das? Nämlich nicht mit dich. Da kommt immer langsam mehr zu uns rüber zu. Du musst den Einfuß noch ein bisschen hoch. Ein Millimeter vielleicht, oder? Ja? Soll also ich da jetzt wirklich noch was dran rumstellen? Ich weiß nicht mehr. Ich auch hatte... So hatte ich es noch nie gehabt in den ganzen drei Jahren, wo ich das Ding jetzt habe hier. Und der kommt jetzt zu uns rüber zu. Schönen Sie das auf? Nee, das täuscht von hier drüben. Ja. Der ist mit dich.